Ich bin Ladina Walzer und ich bin Augenärztin für die Tiere. Das Besondere daran ist sicher, dass ich mit dem Tier zusammenarbeiten muss, aber auch mit dem Besitzer Kommunikation suchen darf. Es ist meistens so, dass der Besitzer hinkommt, das Tier auf dem Behandlungstisch steht und uns zuerst einmal von außen beobachten, wie er schon reagiert habe ich das Gefühl, es sieht mich, es nimmt mich wahr. Dann gehe ich eigentlich dann mit meiner portablen Spaltlampe und mache wirklich einen klinischen Untersuch von beiden auch. Wir werden konfrontiert mit zum Beispiel Entzündungen am Auge, dann aber auch mit einem grauen Starr. Auch das gibt es bei den Tieren. Zum Beispiel beim Hund ist das häufig der Fall. Es gibt auch Augendruckerhöhungen. Oder zum Teil Tiere, die plötzlich erblinden und irgendein Problem haben. Das sehen wir auch öfters. Denn Verletzungen das ist sicher ein grosses Thema bei uns. Es gibt jemand einen Kampf zwischen Hund und Katz. Meistens zum Missgunsten des Hundes. Das heisst, dass die Katze wahrscheinlich den Kralle in der Hornhaut des Hundes hineingefräsent hat. Und das muss man dann ziemlich schnell nähen. wir mal. Ja, gerne mal. Ähm, wenn Sie schnell ein gut finden, ja. gerne mit Ihrem einen, dann Das ist nicht so gern. Grundsätzlich testen wir nicht primär die Zähschärfe vom des Tieres. Es wäre aber möglich. Was wir aber testen, sind Reflexe. Das heisst, ich schaue immer, ob das Tier auf eine Handbewegung reagiert. Das ist natürlich ein einfacher Reflex, aber immerhin sehe immerhin, ob das Tier eine Drohgebärde macht, also die Handbewegung ihm Angst macht und das Auge schlüsst, Dann sieht man diese Bewegung. Der zweite Reflex, den man prüfen, ist ein Lichtreflex, also ob das Tier hier blendet, wenn man mit einer starken Lichtquelle hineinleuchtet. Und das dritte, wo man noch schaut, ist, ob es Pupillen im Auge spielt. Diese drei Sachen geben uns Hinweise, dass es das Tier noch sieht. Wie gut es es sieht, kann ich wegen dem nicht abschliessend sagen. Ich sage den Besitzer auch, dass nicht im Prozent sagen, wie gut ihr das Tier seht, sondern ich es lieber je nach Grunderkrankung erklären. Ja, Das habe ich schon gedacht, dass du das kannst. Go. Okay. Whoa. Jetzt! <lacht> Marie ist eine Katze mit multipler, also mehreren Knöten umsaug. Das sind vermutlich, wir haben das Ganze schon punktiert, entzündliche Prozesse, also nicht irgendwie etwas Tumoröses. Aber ähm, das müssen wir jetzt noch herausfinden, indem wir es jetzt heute operiert und nochmal untersucht. <lacht> okay. Wir bringen Also was ich mache, ist eine Mikrochirurgie. Das heißt, es ist im sehr feinen Bereich, wo ich operiere. Das Auge ist insgesamt schon ein kleines Organ und wir operieren entweder mit einer Lupenbrille oder unter einem Operationsmikroskop. Und da ist es sicher von Vorteil, dass man ein eine ruhige ruhige Hand hat, weil es wird alles stark vergrößert und auch das Zittern merkt man stark. Das ist auch ja Lernen. Linkes Grundsätzlich kann ich sagen, dass mein Beruf schon mein Traumberuf ist. Und das Schönste ist sicher, wenn ein Hund, der blind mit einer beidseitigen Katarakt, also einem grauen Star, am Morgen zu mir in die Klinik kommt, vielleicht ein bisschen ängstlich ist und wirklich nichts sieht, und am Nachmittag nach der Staroperation heigt und gesehen und aufgestellt ist und das macht schon Freude und das zeigt mir eigentlich auch, dass meine Arbeit Sinn macht.